es schon? Cool, sehr schön. Hallo. Äh, ja, ich erkläre euch heute so ein bisschen was äh, zur alkoholischen Gärung im Allgemeinen und Matewein im Speziellen. Ähm, die Idee ist uns das erste Mal letztes Jahr gekommen zur äh, La Hacker Space Convention in Stuttgart beim Check Space. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwas episches mitnehmen, was machen wir, was können wir am besten, nicht nur Alkohol trinken, lass uns doch mal welchen machen. Woraus? Hm, probieren wir es mal mit Marte. Ich habe früher schon mal ein bisschen mit äh, naja, Wein gekeltert mit, unserem, mit meinem Nachbarn und naja, jetzt habe ich gedacht, so die alten eingestaubten Fähigkeiten, die holst du mal wieder raus. Du machst eigentlich genau alles das, was er damals gesagt hat, das ist böse. Sprich, wir haben uns ein Fass besorgt, wir haben uns hier einen Gärtrichter besorgt und haben da jede Menge Mater reingekippt. Dann alles so mit Gärhilfen versetzt und dann halt einfach mal ziehen lassen. Das war das letzte Mal mit einer Woche Vorlaufzeit, etwas suboptimal. Und da kam Severin jetzt zur stick auf die Idee, lass uns das Ganze doch mal mit ein bisschen mehr Vorlauf machen. Weil wir haben gemerkt, oh cool, vier Wochen nach der Large Hacker Space Convention, das Zeug schmeckt ja richtig gut, wenn man es einfach nur mal ein bisschen länger stehen lässt. Das haben wir jetzt gemacht. Okay, das waren jetzt zweieinhalb Wochen Vorlaufzeit, die wir hatten. Schon mal ein bisschen besser. Ich meine, wir steigern uns. Nächstes Jahr zum Kongress vielleicht, pünktlich. Ja, was haben wir konkret gemacht? Wir haben die MATI hier abgefüllt. Wir haben, wie eben schon erwähnt, hier so ein bisschen... Äh, Reinzuchthefe reingekippt äh, von den Hefen. Da gibt es äh, unterschiedliche Variationen. Früher, ganz früher, ähm, ist das durch natürliche äh, Hefen, die auf den äh, Trauben oder auf den Äpfeln aus, oder generell auf dem Obst, das gewesen ist, äh, vorhanden waren ähm, quasi natürlich in Gang geraten, äh, dadurch, dass es hier aber mit einem Industrieprodukt zu tun haben können wir natürlich schon auf so einen natürlichen Gärstart warten, aber ich glaube nicht, dass das erwünschte Gär äh, Ergebnis hinten bei rauskommt. Ähm, ja, mate Wein deswegen und nicht mate Bier, weil wir hier mit einer Weinhefe arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Sorten, ähm, die werden hauptsächlich dadurch unterschieden, was für eine Temperatur sie am besten vertragen, beziehungsweise wie gärfest die sind, beziehungsweise wie alkoholfest die sind. Also, durch die Auswahl von so einer Hefe kann man auch bestimmen, äh, wie hoch der maximale Alkoholgehalt bei dem Endergebnis nachher ist. Ähm, also je nachdem, wenn man so eine Hochleistungshefe nimmt, kann man es bis zu 25% Alkoholgehalt bringen. Ähm, ich habe heute mal ähm, mir so einen Vinometer gekauft. Die gibt es hier in so Plastikverpackungen, weil die etwas zerbrechlich sind, um den Alkoholgehalt zu bestimmen. Vinometer, das ist hier so ein kleines... Ähm, der sieht ein bisschen aus wie ein Fieberthermometer. Ich gebe das mal rum. Das das zerbricht. Muss trinken. Ähm, ja. das, Vinometer, das Vinometer funktioniert folgendermaßen. Ähm, und zwar hat Wasser eine definierte Oberflächenspannung. Und wenn ich jetzt einfach Wasser in das Röhrchen reinkippe, äh, durchtropfen lasse und stelle es danach hin dann wird dann durch den Kapillareffekt äh, das Wasser bis quasi oben auf die Nullmarke gezogen. Wenn ich jetzt Alkohol, also in dem Fall jetzt äh, Ethanol, einfülle, also das wird natürlich immer von der idealen Masse rausgegangen, mit was cremigen, maischigen funktioniert das Ganze nicht, sondern müsste möglichst dünnflüssig sein, ähm, wird dann die Oberflächenspannung reduziert und äh, das steht dann halt einfach nachher weniger Flüssigkeit in dem, in dem Röhrchen. Ich habe vorhin jetzt mal gemessen, also nach ziemlich genau zwei Wochen und zwei Tagen haben wir einen Alkoholgehalt von 11%. Das ist schon mal nicht schlecht. Das Ganze hätte man sicherlich noch ein bisschen potenter in der kurzen Zeit hinbekommen können. Was bei den Hefen halt immer zu beachten ist, die dürfen nicht verhungern. Sprich, es muss immer ausreichend Zucker vorhanden sein. In der Regel Glukose. Wir haben jetzt einfach einen Raffinadezucker rein, der muss dann halt erstmal aufgespalten werden, verzögert das aber nur unwesentlich. Man muss halt immer gucken, dass halt ein ordentlicher ja, ordentlich, ja, Grundzucker halt da ist, weil wenn halt irgendwann die Hefen mal verhungert sind, kann man Zucker reinkippen, wie man möchte, die nehmen den nicht mal an und fallen halt irgendwann tot ab. Aber das tot abfallen ist auch ganz praktisch, das haben wir halt spätestens, wenn wir den maximalen Alkohol halt erreicht haben, ähm, damit sich das Ganze dann halt auch wieder klärt. Weil wenn das Ding halt einmal ordentlich am Gern gewesen ist, die Eheckjungs, die können da ein Liedchen von erzählen, wie gut das geduftet hat, ähm, dann ist das halt mal schnell viel Action, aber schnell dann halt auch wieder vorbei, wenn man da nicht ordentlich Futter beigibt. Und das letzte Mal war, ist der Vorgang etwas langsam äh, losgegangen. Die hatten zwar genug Glukose zum Futtern, aber es haben halt irgendwie so die Vitamine gefehlt. Deswegen habe ich hier nochmal so in den Giftschrank gegriffen und so eine Packung Hefenahrung geholt. Hefenahrung sind so ein paar Phosphat, die Ammoniumphosphat ist da drin und ein bisschen Vitamin B für die Muskeln. <lacht> hat es meiner Meinung nach diesmal schneller in Gang gebracht. Sonst hat man nämlich das Problem, dass die ja, wie gesagt, genug Zucker haben, um halt ihre anaeroben Vorgang, also die Zellatmung. Also andersrum durch die Zellatmung wird äh, der, die Fruktose und Glukose in Alkohol umgesetzt. Und das funktioniert aber halt nur, wenn sie nicht nur Futter haben, sondern halt auch ein paar Beimittelchen. Ja, äh, es ist eigentlich nicht viel Hexenwerk dabei. Das Ganze nennt sich jetzt, glaube ich, Obstähnliche Getränke. Es gibt da, ich verlinke nachher noch die äh, einschlägigen Werke, die ich dazu gefunden habe. Ähm, was wir jetzt noch machen könnten, ist das Ganze halt so lange stehen lassen, bis da überhaupt nichts mehr gärt, bis die Hefe tot ist und dann halt nachher so viel Zucker reinmachen, dass es schmeckt. Weil keine Hefe mehr drin ist, kann sprich auch nicht weiter umgesetzt werden. Aber da jetzt schon GPN ist, habe ich jetzt quasi das, was etwas säuerlich schmeckt, schon auf relativ angenehmen Zuckergehalt gehoben, der halt die nächsten Tage vielleicht noch ein bisschen reduziert werden kann. Sprich, ich habe vorher noch zwei Kilo Zucker reingekippt, auf 15 Liter habe ich schon zweimal gemacht, also. <lacht> ja, ähm, ist eigentlich nicht viel Hexenwerk dabei. Äh, wenn das Ganze dann die Hefe sich abgesetzt hat, ziehen wir das Ganze von oben noch ab. Äh, damit wir dann halt nachher eine möglichst klare Flüssigkeit haben in der nächsten Iteration, äh, werden wir das Ganze dann halt auch mal in Flaschen füllen, ordentlich verkorken und machen dann so ein cooles Rundzeitlabor-Label drauf. Ja, ähm. Ich habe mir vorhin schon mal was abgefüllt, weil ähm, das war bis oben hin voll und wenn man zwei Kilo Zucker reinmacht, ist halt ein bisschen Flüssigkeit übrig, es tut mir echt leid. Also wer möchte, da hinten ist noch ein bisschen was im Topf. Ähm, könnte sein, dass es noch leicht lauwarm ist, dadurch, dass ich es vorhin erhitzt habe, damit der Zucker ein bisschen äh, besser schmilzt. Ähm, Moment, probier mal. Na, ich habe vorhin schon ein Glas getrunken. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, schmeckt gut, besser als Robbie Bubble aus dem Supermarkt. Ja. <lacht> gut, das ist kein Kunststück. Und ähm, ja, Fragen soweit? Ja? Willst du sagen, Marta hat keine Vitamine. <lacht> also die Frage war, Marta hat keine Vitamine und ich sage, ähm, jetzt schon. <lacht> ähm, ja, also die große Verkostung machen wir dann auf der GPN jetzt. Übermorgen, genau, ab Donnerstag dann in Karlsruhe. Ja. Nächste Iteration können wir vielleicht nochmal. Hat jemand von euch schon mal gebrannt? <lacht> so, also nicht in Flammen ich gestanden, ich. sondern. <lacht> ich muss eine Frage stellen. <lacht> <lacht> ja. Ich kann da was zu erzählen. <lacht> Claudia? Ja, Claudia, wie weißt du, dass es kein Methanol da gibt? Naja gut, Methanol ist in geringen Mengen mehr oder weniger immer vorhanden. Also man hat halt immer irgendwelche Fuselstoffe. Die Fuselstoffe machen es aber halt auch aus, dass es individuell schmeckt. Ja, also wenn du, ähm, naja, wenn du äh, bei zu dem Winzerkeller gehst, dann hast du da eine, eine Hefekultur, die da dominant ist. Und über diese dominante Hefekultur hast du halt auch einen individuellen Geschmack. Ähm, das heißt, du kannst dann auch eine natürliche Gärung in Gang bringen. Und äh, dadurch hast du natürlich ein Produkt, das für die ausgebildete Zunge äh, auch exakt aus diesem einen Winzerkeller äh, also herzuleiten ist. Der weiß, da kommt das her. Dadurch, dass wir halt aber jetzt hier Industriehefe verwenden, ähm, gibt es quasi keine äh, schlechten Hefen, die äh, dominante Fuselstoffe entwickeln können. Es gibt natürlich immer auch wenn man putzt und immer sauber ist, gibt es halt immer noch so ein paar Beimengen, aber äh, unterm Schnitt kannst du immer davon ausgehen, wenn du, so einen, wenn du sauber arbeitest, wenn du ähm, Hefe nimmst, egal ob das jetzt hier gekörnte oder mit einem Gärainsatz flüssige ist, ähm, dass du da halt keinen überstarken Methanolgehalt hast, der dann im schlimmsten Fall äh, naja, für glasige Augen sorgt ja, oder dafür, dass du halt morgens nicht mehr aufstehst. Ja, aber das passiert nicht. Nicht, wenn du sauber arbeitest, wenn du mit sauberen Hefen arbeitest. Wenn ich jetzt natürlich die Mate hätte hier stehen lassen, bis sie anfängt von alleine zu gären, äh, dann wären da Fuselstoffe drin, die du nicht in deinem Körper haben möchtest. Ja. Aber da wären noch ganz andere Sachen drin. Weil bevor da halt irgendwelche Hefekulturen anfangen zu wachsen, hast du da ein Schimmelpilzproblem. Wie ja. funktioniert das Abziehen genau? Ja, das Abziehen ist eigentlich nichts anderes als äh, ein Fäß nehmen, das genauso groß ist wie das, daneben stellen, Schlauch reinhalten, unter Druck und ablaufen lassen. Das ist halt nur, damit du das jetzt nicht unten über den Hahn ziehst. Äh, was du natürlich, wenn du, wenn nicht viel Hefe, äh, nicht viel Bodensatz unten drin ist, kannst du es schon über den Hahn machen und langsam ablaufen lassen. Aber du hast halt immer die Gefahr, dass halt trotzdem immer noch irgendwie Hefe mitkommt. kommt. Wenn du das halt jetzt von oben abziehst, direkt und dann halt langsam immer weiter runter kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du halt alle äh, vormaligen Schwebstoffe, die sich abgesetzt haben, halt nicht irgendwie mit abfüllst. Ja, und dann kannst du es wieder in das Fass zurück oder wohin auch immer. Also nochmal würde ich mir so ein Plastikfass äh, noch sch zwar schon kaufen, aber vielleicht ein kleineres. und würde dann hier den eigentlichen Gärvorgang in einem Glasballon machen, damit man auch ein bisschen was sieht. Also es ist ganz schön, wenn es da hinten in der E-Ecke stinkt und blubbert. Und, ähm, aber man sieht halt nicht wirklich... Gerade, wie trüb ist das Ganze? Hat sich das schon angefangen zu klären? Sollte ich die Finger wegverlassen oder soll ich da jetzt Zucker drunter rühren? Hast du eigentlich erwähnt, dass da so ein bisschen reingekommen ist? Ja, das kommt noch zur Klärung danach, ein bisschen die nee. ja. Ansonsten. Wie viel Ja, Öxle. Also man kann natürlich den, äh, den späteren Alkoholgehalt nicht nur einstellen über die äh, Hefesorte, die man verwendet, sondern auch ähm, indem man halt man kann auch eine extrem resistente Hefe nehmen, die was weiß ich bis 20% geht, möchte aber nur ein Ergebnis von 8% haben. Ähm, dann kann man natürlich über die Dichte ähm, mit einem sogenannten Oxle ähm, das macht nichts anderes als so ein, so ein, so ein kleines schwimmendes äh, Messgerät, das man da reinhält, ablesen wie, viel, wie hoch ist gerade der Zuckergehalt. Und über das Zuckervolumenverhältnis kann man dann ausrechnen, wie viel Alkoholgehalt nachher im Endergebnis ist. Sprich, du hast dann halt nachher bei 8% deine Hefe, deine Hefe verhungern lassen, die Hefe setzt sich ab, du ziehst die ab und dann zuckerst du nach. Ja, um dann halt nicht halt das extrem saure und alkoholhaltige Getränk zu haben, sondern halt... Das ist extrem saure, aber das merkst du nicht mehr, weil es ja wieder Zucker drin. Also die Säure in einem Wein oder generell in alkoholischen Getränken ähm, oder auch in Säften stellt sich immer ein über das Säure-Zucker-Verhältnis. Sprich, wenn du äh, das Gefühl hast, äh, der ist zu sauer und ein anderer Wein, der ist dir zu süß, dann muss aber nicht unbedingt der süße Wein weniger Säure haben, sondern der süße Wein kann auch mehr Säure haben als der saure, hat aber einfach nur mehr Zucker drin und deswegen schmeckst du die Säure nicht. Und das ist das Gleiche wie hier. Und wie viel Öxtel gerade jetzt tatsächlich hat, weiß ich nicht, weil ich habe keine Lust gehabt, 30 Euro für ein Öxtel-Messer auszugeben. Ich habe jetzt hier irgendwie 6 Euro in Winometer investiert, damit ich weiß, wie viel Eis ich nachher in die Gläser reinmachen muss, um die Leute auf der GPN bei Laune zu halten. Und... Äh, aber ich denke, jetzt lassen wir das noch ein bisschen laufen, dann kommen wir noch vielleicht auch mal zu 13% und dann haben wir noch mit 15 Liter ein bisschen Spaß. Danke.